Evening, ladies and gentlemen. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie hier willkommen zu heißen in dieser wunderbaren Halle hier. Ich freue mich, Sie zu begrüßen hier im Namen des Alexander von Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft und die Bundeszentrale für politische Bildung. Und es ist schön, dass Sie alle gekommen sind, trotz des Sommerwetters, was draußen herrscht. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Das ist der vierte Vortrag unserer Reihe Making Sense of the Digital Society. Und mit dieser Serie möchten wir uns Gedanken machen über die aktuellen Transformationen, die folgen aus den beschleunigten Prozessen, die mit der Digitalisierung zu tun haben. Äh, obwohl die Digitalisierung im Allgemeinen schon vor einigen Jahrzehnten begonnen hat, Je nachdem, ob Sie äh, die Informationstechnik im Allgemeinen jetzt betrachten oder das Internet ins, im Besonderen, ähm, sehen wir, dass äh, sich die Entwicklung neuer Technologien und Trends doch noch weiter beschleunigt. Äh, es äh, brauchte Jahre oder so Jahrzehnte bis das Telefon eine Million Nutzer hatte oder auch das Internet brauchte viele Jahre, bis es um sich griff. Im Gegensatz dazu verbreiten sich neue Apps, zum Teil innerhalb von Stunden. Und viele dieser Geräte sind heute verbunden mit der Fähigkeit, personenbezogene Daten zu sammeln und zu analysieren, personenbezogene Daten über unser Verhalten. Und es ist nicht immer klar, wer Zugang hat zu diesen Daten, wie wir ja letztens gesehen haben im Zusammenhang mit Cambridge Analytica und Facebook. In diesem Zusammenhang zielt die Bundeszentrale für politische Bildung darauf ab, Leuten, den Menschen zu helfen, zu verstehen, wie diese Prozesse vonstatten gehen und wie sie sich in das Gesamtbild einfügen. Und zusammen mit dem Humboldt-Institut möchten wir diesen stattfindenden Transformationsprozess untersuchen und uns das Schwer unser Schwergewicht auf die europäische Perspektive legen. Nur wenn wir verstehen, welche Auswirkungen die Nutzung neuer Technologie Apps, Geräte und Plattformen hat und äh, welche Auswirkungen es hat, wenn wir sie mit Informationen über uns selbst füttern, Informationen, die zuvor strikt privat waren oder einfach nicht verfolgt worden sah. Nur dann können wir verstehen, welche möglichen Vorteile, aber auch welche Gefahren damit im Zusammenhang hängen. Und äh, mit diesem Wissen, können wir dann später äh, Entscheidungen treffen als informierte, ermächtigte Bürger. Und deswegen freue ich mich, dass heute Marion Foucault zu uns sprechen wird. Sie wird über Sozialstruktur sprechen. Und in ihrer Ar Arbeit zeigt sie, wie unterschiedliche Strukturierungsmechanismen unser tägliches Leben gestalten und wie jeder äh, Unterschiedlichen Bewertungsmechanismen, äh, Einstufungsmechanismen und Punktebewertungssystemen unterliegt, äh, aufgrund äh, der vielen äh, Verfolgungsinstrumente und Mechanismen. Und ähm, obwohl diese Beurteilungen äh, oft gerechtfertigt werden mit positiven oder auch fürsorgenden Argumenten, bleibt doch die Frage, wie dadurch die Leute in unterschiedliche Kategorien geteilt werden. Eine Frage, die auch Karl Marx beschäftigte, dessen 200. Geburtstag ja gerade am Wochenende gefeiert worden ist. Und ähm, Marion Foucault nahm an einer Konferenz teil, ähm, bei der eben diese Veränderungen besprochen worden sind aus Anlass des Geburtstages von Karl Marx. Und wir hoffen, dass wir mögliche Schritte herausarbeiten können, äh, das, um, dafür, um dafür zu sorgen, dass Menschen eben, mehr Menschen eben drin sind und nicht ausgeschlossen sind. Das war die, ursprünglich die grundlegende Unterteilung oder Klassifizierung von Menschen, nämlich dass sie drin sind oder draußen sind. Und wir hoffen, dass wir mit diesen Überlegungen dafür sorgen, dass mehr Leute drin sind. Ja, vielen Dank, Sascha. Und wunderbar, dass viele Leute gekommen sind. Ich glaube, jetzt ist Zeit für den letzten. Teil hier, dass sie jetzt ihre Brillengläser putzen. Wir werden gefilmt hier, also es wird eine Filmaufnahme gemacht, aber es wird nicht gestreamt. Wir haben technische Probleme. Das passiert manchmal auch bei Technikkonferenzen. Also kein Streaming heute, aber es gibt die Möglichkeit, dass dieser ganze Vortrag auf den entsprechenden Webseiten der Bundeszentrale für politische Bildung und des humboldt instituts für Internet und Gesellschaft äh, dort hinterlegt wird und dort angesehen werden kann, genau wie die frühe, früheren Vorträge, die Sie sich dort auch noch anschauen können. Der Hashtag äh, Digital Society äh, wird nach dem heutigen Abend obsolet. Das tut mir leid. Nach diesem Vortrag, unserer bekannten Vortragenden, gibt es eine Diskussion zwischen uns beiden und dann sind Sie dran. Äh, dann gibt es äh, live Fragen von Ihnen, es gibt glaube ich eine Reihe von Mikrofonen, die hier verteilt worden sind und damit haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kommentare und Ihre Fragen hier einzureichen. Das wird dann so für 30 Minuten vorgesehen sein. Unser Gast, äh, unsere Gastrednerin ist eine komparative Soziologin, sie studierte an der Sorbonne in Paris, dann zog sie weiter nach Princeton, dann New York University, University und dann wieder zurück in Princeton und 2010 Drei, ähm, zog sie weiter zur Uni University of California in Berkeley, wo sie eine Professorin für Soziologie ist. Und sie ist auch ein äh, Associate Fellow auf dem Max-Planck-Society. Ähm, ähm, das ist ein franco-deutsches, französisch-deutsche Kooperation über, ähm, im Bereich der Gesellschaftswissenschaften. Economists in Society ist ihr erstes Buch, Disziplin, äh, äh, und, sie, und sie vergleicht dort die Situation in Frankreich, Großbritannien und Vereinigten Staaten ähm, von 1980 bis äh, 1990. Das heißt, sie, ähm, äh, und wir hatten ein kleines Vorbereitungsgespräch auf Skype, ob das hier übersetzt werden soll, wie ist die Situation in Deutschland oder in der Schweiz, denn ich komme aus der Schweiz, da haben wir ein bisschen über Skype darüber gesprochen und schließlich kamen wir zur Social Scoring Tracking und das heißt, das sind wirklich ihre Interessensgebiete und das zeigt sich auch in ihrer Arbeit. Im nächsten Buch, da arbeitet sie mit Kieran Healy zusammen, mit Kieran Healy hat sie ja viele Artikel geschrieben, dieses Buch heißt The Ordinal Society, also die, geordnete Gesellschaft und, ähm, und da geht es um soziale Stratifizierung und Moral in den, ähm, äh, in den Volkswirtschaften. Marion äh, Foucault, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese Einladung. Das ist eine große Freude für mich. Ich liebe Berlin und Also es ist eine große Freude für mich, dass ich hier sein kann und dass ich auch teilnehmen kann oder Teil dieser sehr interessanten und äh, herausgehobenen Serie, Vortragsserie sein kann. Also digitale Dienstleistungen, da beziehen wir uns in der Regel darauf, wie wir uns auch auf öffentliche Güter beziehen, wie Bildung und Verteidigung. Wir nehmen sie als selbstverständlich an und denken oft nicht darüber nach, wie viel wir eigentlich dafür bezahlen. Das heißt, Sie können sich viele Dinge vorstellen, Suchfunktionen, Lokalisierungsfunktionen. Das kommt alles mit dem Internet. Und dann können wir uns noch eine ganze Reihe von Dienstleistungen vorstellen, die früher mal in unserem Computer angesiedelt waren oder in gesonderten Programmen und die jetzt zunehmend im Bereich Cloud Computing stattfinden. Das heißt, Funktionen, die in der Cloud gespeichert sind, wie zum Beispiel Social Networking, Kommunikation, Speicher, Zusammenarbeit und auch die Synchronisierung der Computer und der anderen technischen Geräte, die man hat, und natürlich zunehmend auch Office-Anwendungen. Und die Frage für uns ist, ursprünglich haben wir dafür gezahlt, für diese Dienstleistungen. Wir haben früher Software gekauft und manchmal auch Dienstleistungen mussten bezahlt werden. Aber das ist nicht mehr so. Heute gibt es diese, ähm, diese Programme, Einfach so verfügbar. Wir nehmen also Google Docs, um Dokumente zu speichern und denken darüber nicht nach. Äh, kamen keine Hintergedanken dabei. Und viele Schulen ermutigen sogar ihre Schüler, ihre Arbeiten dort äh, online zu speichern. Auch Facebook, Dropbox, Instagram, Twitter und so weiter. Instagram nutzen dieses äh, Vorgehen, dieses, dieses System. Das ist also die Wolke, die Cloud und die Frage für uns ist, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet es, wenn man alles, wenn alles durch diese technologische Infrastruktur geschickt wird? Ähm, Na naja, Unternehmen hatten äh, zuvor ja einen Anreiz. Gratis-Dienstleistungen anzubieten, zum Beispiel Google Earth, Google Maps und so weiter. Das war ganz schön teuer für Google, das alles zu entwickeln. Aber es ermöglichte es Google äh, dafür zu sorgen, dass Leute so viel Zeit online verbrachten wie möglich. Facebook war auch ein Erfolg. Das hängt von einer Infrastruktur ab, die mehr mit ähm, Eingängen, Pforten und Zäunen ver verknüpft ist. Also unterschiedliche Vorgehensweisen der Unternehmen, die einen Zugang zu dieser Wirtschaftsform zu finden. Aber insgesamt, kann man sagen, haben wir hier einen Faust, ein faustisches Abkommen, einen faustischen Handel. Also Natürlich gibt es nichts umsonst. Wir zahlen natürlich Steuern. Und Cloud Computing und alle Internetdienste sind natürlich auch nicht umsonst. Also hier geht es um die Auswirkungen dieser Situation. Auswirkungen darauf, wie wir über die Prozesse der Sozialstrukturen der Ungleichheit sprechen sollten. Ja. Und wir sprechen über der neuen Datenwirtschaft. Wir machen uns große Gedanken über den Datenschutz, über die Privatsphäre. und wir machen uns Sorgen über Fragen im Zusammenhang mit der Freiheit. Aber oft fragen wir uns nicht, welche Art von Gesellschaft wir damit überhaupt schaffen. Welche Art von Sozialordnung oder Sozialstruktur schaffen wir dadurch? Wie wird sich das auf die Ungleichheit in der Gesellschaft auswirken? Und darüber möchte ich heute sprechen. Vieles ist natürlich spekulativ von dem, was ich sage, denn die Gesellschaft ist ja noch nicht vollständig bis zu diesem Punkt entwickelt. Also zunächst ein Zitat nach einer Frage die mein Forschungsassistent und ich uns äh, gefragt haben. Wir haben Leute gefragt, ob sie irgendwie es nicht mögen, dass äh, äh, also der, der CEO von Eaglenet sagte, äh, du, du bekommst es umsonst, irgendwie müssen sie doch Geld machen. Also dies sind alles Synonyme. Alle ähm, Zitate, die ich heute bringe, äh, sind, äh, sind hier anonym sozusagen dargestellt. Äh, also auch die Unternehmensnamen und die Namen der ähm, der Sprecher dieser Zitate sind erfunden von uns, also sie sollten hier unsere Fantasie auch bewundern. Also, und das Geschäftsmodell, das große Bild äh, ist, äh, dass unser Ziel bei EagleNet äh, darin besteht, dass, zehn, zehn, dass Millionen von, von ähm, Business-Leuten unsere EagleNet-Plattform umsonst nutzen sollten. Und noch ein Zitat. Das ist Max Back, ein Mitbegründer und CEO von, einer anderen, von einem anderen Unternehmen, genannt Elliptical, und er sagt, Elliptical ist im Prinzip umsonst ähm, crowdsourced, ein Daten, eine Datenbank, die im Prinzip gratis ist. Es ist ein umsonst ein gratis Produkt und die Nutzer ähm, ähm, machen äh, mit, registrieren sich, um dieses äh, gratis Dings, dieses gratis Dienst von unserer Datenbank zu bekommen. Und es ist ein äh, ein Modell, nach dem man gibt, um etwas zu bekommen. Ähm, und sie bekommen etwas aus der Datenbank und damit dafür muss man anonym unserer Datenbank etwas mitteilen. Und äh, und das äh, also zum Beispiel, das bezieht sich jetzt nicht nur auf Beziehungen zwischen Personen, sondern auch zwischen Unternehmen. Also ein anderer Befragter sagte, da nannte uns ein Beispiel, also ein Unternehmen, das Dienstleistungen anbot, um, um um Informationen oder eine Dienstleistung zu bekommen und gab dafür Informationen. Also zum Beispiel, diese Information konnte dann dieses Unternehmen weitergeben an zum Beispiel Google oder an ein anderes Unternehmen, das Werbung schaltete. Werbung an ein, für ein großes Publikum, zum Beispiel die Stellenausschreibung und so weiter. Und. und, und und äh, dafür, dass man eben seine Daten hier abgab, konnte man einen Discount für ein anderes Produkt bekommen, also wieder geben, um etwas zu bekommen. Und äh, also, so konnten, wurden dann Daten von Hunderttausenden von Leuten eingesammelt und Google und andere Unternehmen konnten dann äh, diese Informationen bekommen und die eigenen Algorithmen damit verfeinern. Also in der modernen digitalen Wirtschaft gibt es sehr viel in dieser Hinsicht und hier gibt es einen impliziten Handel. Das heißt, die Unternehmen geben gratis Dienstleistungen ab und versuchen uns mit äh, allgemeinem Wissen, äh, aber um Zugang zu diesem Wissen, diesen Informationen zu haben, müssen wir unsere Seele verkaufen und kleine Stückchen von Daten hinterlassen, die in gewisser Weise ein bisschen auch zeigen, wer wir sind und was wir machen. Wie interessant ist es, dass das lateinische Wort Daten übersetzt werden kann mit Dingen, die gegeben werden? Also die erste 1587 gab es eine Definition des Wortes Datum. Und das heißt, Datum ist etwas, was geschenkt wird, was gegeben wird. Also was passierte? Auf der technischen Seite gibt es eine... Technische Infrastruktur, die die Zirkulierung bestimmter Arten von Daten ermöglicht. Das sind zum Beispiel Geolokalisierungsdienste, Geolok Logs, Blogs und so weiter, äh, Cookies, äh, die auf den Computern von den Leuten hinterlassen werden und die Identifizierung von Nutzern über lange Zeiten hinweg erleichtern und ermöglichen. Und äh, auch dann und natürlich, die Identifizierung wird immer genauer und immer persönlicher. Mehr und mehr Seiten fordern ein Login und IP-Adressen, fordern auch eine Individualisierung und andere Technik Techniken wie digitale Fingerabdrücke, da kann, man etwas, äh, äh, da kann man Leute verfolgen, ohne dass irgendetwas in den Computer eingegeben wird. Das, äh, das, äh, also zum Beispiel äh, wie die, die persönliche Art, wie jemand die Maus bedient oder wie jemand die Tastatur bedient. Das sind solche äh, persönlichen Identifizierungsmerkmale, die zunehmend auch genutzt werden. und äh, äh, natürlich gäbe es keine Daten im System, wenn es nicht Leute gäbe, die diese, ähm, Daten, diese die diese Netze bevölkerten. Also diese Macht der Daten zieht ja die Leute auch an. Zwei fundamentale Aspekte hierzu in Bezug auf diese Wahlarchitektur. Der erste Aspekt ist dieser sogenannte zweiseitige Markt oder das Problem des zweiseitigen Markts, so könnten wir das nennen. Das ist, bezieht sich auf eine ökonomische Theorie, die sich anschaut, wie die, eine spezifische Infrastruktur die Schaffung eines Netzwerkeffektes verursacht. Also, wie kann man sicherstellen, dass deine Plattform, dein Standard, auch wirklich die Standardplattform der Standard, Standard wird? Also da muss man zwei Publikumstypen bedienen, nämlich zum einen die Nutzer und zum anderen die eigenen Entwickler. Und diese beiden Wirtschaftswissenschaftler, Tirol und Rocher, gaben, nutzten Visa, die Visakarte. Also sie hatten Nutzer, die eine Visakarte haben möchten, aber sie hatten natürlich auch Geschäftskunden auf der anderen Seite, also Ladenbesitzer zum Beispiel, die natürlich die Visakarten akzeptieren mussten. Uh, und er brauchte diese beiden Seiten, damit dieses diese Visakarte zum Standard wurde. Also an beiden Enden muss man arbeiten und so wir nutzen, wir ziehen Nutzer an, indem wir um Gratisdienste anbieten. Aber Entwickler zieht man an, indem man die Zahl der Nutzer erhöht. Also man muss die Attraktivität der eigenen Plattform erhöhen, indem man Nutzer, also Ent Entschuldigung, Entwickler anzieht, die weitere Dienstleistungen entwickeln und das zieht wieder dann mehr Nutzer nutzer an Zum Beispiel bei Apple, äh, den gab es die Hardware des iPhone, aber äh, wir äh, die haben jetzt die ganzen APIs, äh, die, diese, die, die diese Verbindung überhaupt erst ermöglichen. Also je mehr Dritt, äh, Apps von Dritten, je mehr Anwendungen die äh, in, äh, Schnittstellen schaffen, umso mehr Entwickler hat man auf der einen Seite und umso mehr Nutzer hat man auf der anderen Seite. Das ist also dieser Netzwerkeffekt. Also Wenn man zum Beispiel sagt, Facebook, das äh, ähm, reduziert jetzt drastisch diese Apps von Dritten wegen Datenschutzproblemen. Aber anfangs war es so, dass Facebook und andere Unternehmen es äh, schafften, sich auszuweiten und zu vergrößern, weil sie vielen Entwicklern die Möglichkeit gaben, Apps zu schaffen, die äh, einfach hinzugefügt werden konnten. Die, und die noch weitere Funktionalitäten äh, auf, zu der Facebook-Plattform hinzufügten. Also die Entwickler müssen ja einen Gewinn daraus ziehen und dieses Etwas ist in der Regel, sind in der Regel Daten. Also wenn Sie da oben hinschauen. Also die Entwicklungsplattform und die Regeln davon, das ist typischerweise das, was man sieht. Und wenn man sich das anschaut, also für die Nutzer, zum Beispiel, das ist im dritten Absatz, da steht, wir haben dieselben Datenschutzregeln für Informationen, auf der, aber jetzt können sie auch noch die Regeln verwenden, die von anderen auf unserer Plattform genutzt werden. Also das, das, das zeigt diesen Netzwerkeffekt dieses Weiterreichen. Und noch ein weiteres Element dieser Wahlarchitektur ist Folgendes, nämlich dass Leute dem zustimmen. Also auf der einen Seite muss man die Leute anziehen, die, die, die Nutzer und die Entwickler, und auf der anderen Seite, und wenn man die Nutzer angezogen hat, dann muss man sicherstellen, dass die Nutzer auch wirklich diese Daten freigeben, denn sonst bekommen die Entwickler, also die auf der anderen Seite, nicht das, äh, was sie eigentlich wollen und machen bei ihrer Plattform nicht mit. Und wie macht man das? Und hier gibt es wieder Wirtschaftstheorien, mit denen man das erklären kann. Und das ist hier die Theorie von äh, Thaler und Sunstein in dem Buch Nudge Stupsen. Das heißt, man bekommt so eine Wahlarchitektur und darin verbuddelt, also versteckt man allerdings die Informationen über diese Zustimmung. Also typischerweise hat man ja Webseiten, in denen sowas durch, durch diese Voreinstellungen passiert, Default-Einstellungen, also Voreinstellungen. Und das ist, wird sogar dokumentiert. Also, wenn man Organe spenden möchte, dann hat man. Ein andere, andere Einstellungen, äh, die nämlich besagen, dass Leute ihre Organe spenden, außer sie stimmen dem nicht zu, also aktiv nicht zu. Und äh, also dieses, äh, man praktisch dieses implizite Zustimmen. Ähm, ähm, und äh, wenn man nicht zustimmt, dann muss man das äh, muss man aktiv. Äh, aus ähm, nicht eben seine Zustimmung verweigern. Das sind diese Voreinstellungen und äh, ein entscheidendes Element in dieser Architektur, in dieser Wahlarchitektur. Das ist ein, ein, ein entscheidendes Element in dieser Wahlarchitektur, damit dieser ganze Prozess überhaupt stattfindet. Also diese Zustimmung durch Voreinstellung. Und äh, das heißt, die Leute geben nun personenbezogene Daten in diese im Prinzip unsichtbare Infrastruktur rein. Und äh, das wird automatisch äh, zurückgeleitet an den ursprünglichen äh, Eigner der, ähm, der Website oder der Plattform, und auch an Dritte wird es weitergeleitet. Das heißt, diese Dinge werden... Es gibt so diese Wahlarchitektur, die, die, die dieses Geben und Nehmen-Modell ähm, möglich macht. Und noch ein Aspekt, der ebenfalls sehr wichtig ist, die ist, wie Dinge geordnet oder sortiert werden. Die Frage äh, bei Informationen ist ja oft oder weniger oft ob man diese Information hat oder nicht, sondern wie nützlich diese Information ist. Und natürlich für, für bei denjenigen, ich denke mal, viele von Ihnen sind ja ziemlich jung, aber bei denjenigen, die sich noch äh, die frühen Tage von Facebook erinnern, die wissen, dass man damals nur Like hatte und das war's. Aber Jetzt hat man diese ganzen, ganze Palette von Gefühlen, die man ausdrücken kann, also die Informationen wird zunehmend raffinierter und äh, ausgefeilter dargestellt. Das heißt, diese Dienste stupsen uns mehr und mehr. Ähm, ähm, zu etikettieren, zu bezeichnen, zu, zu kennzeichnen und Informationen zu teilen. Das passiert auf unserer Seite, aber es äh, passiert ja auch sehr viel auf der anderen Seite, auf der Seite der Entwickler, der Diensteentwickler, also diese Schnittstelle zwischen der, äh, ähm, der, der, der, der Diensteentwickler äh, und der Apps. Das heißt, diese Ausweitung der möglichen Gefühle, die man auf Facebook ausdrücken kann, also das führt dazu, dass der ähm, Inhalt, den wir weitergeben, immer ähm, ja, raffinierter wird, immer, immer, immer ausgeklügelter wird, äh, immer besser sortiert wird. Und das ist das, was die, äh, wenn die Industrie davon spricht, dass die Nutzer sich ähm, mehr engagieren oder mehr beteiligen sollen, dann ist das genau damit gemeint. Und hier haben wir noch so ein paar Beispiele für äh, Taxidienste. Das heißt, äh, früher hat man einfach nur eine Bewertung für äh, den Taxifahrer abgegeben. Da hat man eine, äh, eine, eine Skala von fünf Schritten. Aber zunehmend gibt es auch all diese anderen Aspekte, die bei einer Taxifahrt beurteilt werden können. Also, das sind zum Teil. Das, das Ziel davon ist zum Teil natürlich, dass noch ausgeklügelte Informationen ähm, äh, äh, erhalten wird, aber es geht auch um einen Wettbewerb zwischen den Fahrern. Also Uber bekommt deswegen natürlich mehr Wissen über die einzelnen Fahrer, aber es wird auch noch eine Art Wettbewerb zwischen den Fahrern angestachelt. Das heißt, man bekommt vielleicht eine Art Badge, wenn man hier ein besonders toller Auto, äh, Taxifahrer ist. Und All diese interne Arbeit dient dazu, die Entwicklung von Predictive Analytics, Werbung und zunehmend intelligenten Systemen zu befördern. Also, es werden nicht nur Dinge gegeben, Dinge angeboten und so weiter, sondern wenn man beispielsweise ein Foto aufnimmt, dann wird Apple dann für die Gesichtserkennung sorgen. Wenn man einen bestimmten Link bei Google anklickt, dann werden da beim nächsten Mal die, werden die Suchergebnisse optimiert, sodass sie den eigenen Präferenzen entsprechen. Hier eine Google-Translate-Übersetzung, eine Übersetzung meiner Rede. Wenn Sie Google dabei helfen, indem Sie hier eine, an, eine Übersetzungsanfrage stellen, dann helfen Sie Google dabei, sich zu verbessern. Eine der Folgen ist hier, dass natürlich dutzende, hunderte von Übersetzern ihre Arbeit verlieren. Dinge werden also so automatisiert. Und schließlich gibt es die Multiplikation von Dingen. Wenn die Daten also erst einmal im Prinzip geerntet wurden, gesammelt wurden, was? Welche Garantie hat man dann, dass diese Daten zu dem Zweck verwendet werden, zu dem sie ursprünglich gesammelt wurden. Hier habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht aus einem der Interviews, die wir durchgeführt haben. Unser Interviewpartner hatte eine Datenbank für Individuen aufgebaut bei denen es um die Auswertung von Unternehmens-E-Mail-Daten ging. Und er sagte, einer der Investoren sagte, dass die wertvollsten Daten die Verkaufsgeschichte der Personen sind. Also das waren nicht die Daten, die die Datenbank eigentlich sammeln wollte. Wenn ich absolut ehrlich sein soll, dann haben unsere Geschäftsbedingungen waren so breit gestaltet, dass wir genau das aber auch erzielen konnten. Am Ende würde das irgendjemand herausfinden und dann würden Dinge für uns natürlich unangenehm werden. Also, Sie sehen hier, er weiß natürlich, dass, es, dass er so etwas nicht tun sollte, wenn sein Unternehmen nicht in Schwierigkeiten geraten sollte, aber es gibt natürlich anderen Druck aus anderen Richtungen, von den Investoren beispielsweise, um die Daten neuen Zwecken zuzuführen. Also werden hier Daten multipliziert und verändert. Ein weiterer Aspekt bei der Multiplikation, bei der Verstärkung im Prinzip, der Erhöhung der Anzahl von Daten, ist durch Addictive Design. Dazu gibt es aktuell sehr viele Diskussionen. Viele Bücher wurden veröffentlicht. Trace and Harris haben hier eine Initiative gestartet an den Schulen. um dazu, dafür zu sorgen, dass Unternehmen sich dieses Problems der Suchtentstehung bewusster sind. Also das hier ist wieder ein Auszug aus einem unserer Interviews. Vor wenigen Wochen habe ich einen Typ gesehen bei einer Tech-Conference und ich war wirklich schockiert, weil er ein Buch vorstellte, in dem es darum ging, wie Apps noch mehr Suchtpotenzial mit sich bringen können. Und ich hasse es, wenn meine Kinder so an ihrem Telefon hängen. Das ist also ein Aspekt. Und dann gibt es natürlich die kontinuier das kontinuierliche Tracking. Also die Tatsache, dass Daten nicht einfach nur da sind, punktuell, wenn man eingeloggt ist, sondern kontinuierlich erschaffen werden und abgerufen werden von den verschiedenen Geräten, die wir verwenden. Warum ist das jetzt alles so wichtig? Wie ich vorhin gesagt habe, es gibt natürlich legitime Gedanken, die man sich macht über Freiheit, Demokratie, Privatsphäre, Datensicherheit. Aber meiner Meinung nach ist es vor allem deswegen, weil der Faustsche Handel ein neues, ein, eine neue Sozialstruktur erschafft. Wir haben hier diesen Begriff gehört, dass das neue Erdöl. So wurden Daten 2012 einmal ganz bekannt bezeichnet. Was hier im Economist gemeint war, was Menschen meinen, wenn sie so darüber, über Daten reden, dann meinen sie, dass Daten nicht nur profitabel sind, gewinnbringend sind, sondern wirklich der neue Treibstoff sind, der die Wirtschaft antreibt. Wir können uns also ganz legitim die Frage stellen, Warum, ob all das wirklich neu ist. Sind wir wirklich in einer neuen Ära angekommen? In einer neuen Ära der wirtschaftlichen Entwicklung, in der Daten uns tatsächlich in ein neues Regime befördern. Zu einem gewissen Grad ist es das nicht. Jetzt wäre eine Pause angemessen. Wir sollten uns jetzt einmal fragen, wie sind wir denn überhaupt hierher gekommen? Wie sind wir dazu gekommen, personenbezogene Daten als, das, als den neuen Rohstoff anzusehen? Wenn wir einmal zurückschauen, dann sehen wir, dass Überwachung in der Wirtschaft, die Abfragung von Informationen für Daten, für Informationserfassung nichts Neues ist. Das ist vielmehr ein legitimes Interesse, das Unternehmen an ihren Verbrauchern, an ihren Nutzern oder an ihren Mitarbeitern oder sogar Wettbewerbern haben. Was, wie sieht also dieses legitime Interesse an Daten aus in der Zeit vor Google? Wenn wir uns einmal diese Zeit anschauen, dann können wir uns beispielsweise den Aufstieg der Kredite, Versicherungen, Marketingsektoren anschauen, der möglich war durch persönliche Profilbildung im Namen der, des legitimen wirtschaftlichen Interesses der Industrien, der Wirtschaftsbereiche. Ich werde mir jetzt ganz spezifisch den Bereich der Kreditvergabe anschauen, denn wenn wir uns die Geschichte dieses Bereichs anschauen, dann sehen wir, dass das eine, dass einige sehr zentrale Prozesse darin abgebildet werden, die uns dabei helfen zu verstehen, wie die Zukunft aussehen kann. Also die Kreditvergabe kann hier für etwas sehr viel Größeres stehen. Wenn wir also einmal in die Vergangenheit schauen, in die Geschichte der Vereinigten Staaten, dann möchte ich hier in der Zeit anfangen, als erstmals personenbezogene Daten erhoben wurden, in den 1840ern. Damals war es ein Ziel, ein Informationszentrum für die Kreditvergabe für Händler zu gründen. Informationen wurden durch Dritte gesammelt, also die meisten dieser Daten zu den Händlern, wurde kostenlos von lokalen Rechtsanwälten gesammelt im Falle der Fallbearbeitung. Also hier hatte man bereits eine Art des, ich gebe dir Informationen und du gibst mir andere Informationen, die für mich nützlich sind. Also man hat hier zwei Seiten. Auf der einen Seite die, Kredit, das, die, die Kreditstelle und auf der anderen Seite die lokalen Rechtsanwälte, die örtlichen Rechtsanwälte. In den 1870er Jahren hatte man dann das reporting, Und in den 1920ern gab es dann bereits eine nationalere Kreditvergabe, Kreditwürdigkeitsvergabe. Erfassung. Das Konzept der finanziellen Identität war damit geboren, die also das sich unterziehen einer Überprüfung des, der eigenen Person, des eigenen Charakters. Die, das sich bewerben für einen Kredit ist also im Prinzip der Ursprung der modernen Überwachung des Verbrauchers. Damals, das ist der Unterschied, wurde diese Bewertung von Personen durchgeführt auf Grundlage von Gerüchten, Lästereien und heute sind es aber Computer. In den 1970er und 80ern kam es dann zur Rationalisierung dieses Kreditbewertungssystems und in den 1980ern hatte man dann also mittlerweile drei große Unternehmen, die hier die wichtigsten in diesem Bereich waren. Dann gab es immer mehr Computer, Digitalisierung und das Ganze wurde effizienter. Die Unternehmen haben dann auch angefangen, andere Daten zu erheben. Und heute ist es in der Tat so, dass viele dieser Kreditunternehmen äh, tatsächlich Datenunternehmen geworden sind also im Prinzip so Datenvermittler, Datenmakler. Sie sehen also, dass sich die Nutzung personenbezogener Daten verändert hat. Am Anfang waren diese Profile individuelle Profile und Wundern aber immer numerischer. Was ist ein Profil? Ein Profil ist vor allem eine Liste von Kategorien. Und das ist hier ein Zitat von Gandhi. Die bestimmt wurden, von denen bestimmt wurde, dass sie relevant sind für Verwaltungsentscheidungen, die von einer Organisation in Bezug auf ein Individuum, eine Gruppe oder eine Klasse getroffen werden müssen. Individuelle Kategorien oder Variablen sind hier die Dimensionen anhand derer eine Einheit bewertet wird. Es gibt dann Unterkategorien, die kombiniert werden können, um einen Index, eine Indexbewertung vorzunehmen. Der grundlegende Zweck eines Profils ist die Zuordnung eines Individuums zu einer Klasse oder einer Kategorie. Das stellt eine Entscheidung dar. Also, wir kommen hier weg von einem Kredit, sind jetzt in den 1960ern Damals war man entweder im Kreditmarkt oder draußen. Wenn man also keinen Zugang zum Kreditmarkt hatte, dann hatte man keinen Zugang zu Krediten oder aber eben nur über Kredithaie. Also im Prinzip hier dubiosen Kredit. Anbietern. Dann aber hat sich der Markt verändert. Die Daten wurden, wie gesagt, numerisch. Der Zweck eines Profils verändert sich jetzt. Also es geht jetzt nicht mehr darum, ob eine Person einen Kredit erhalten sollte oder nicht, sondern es geht um die Frage, zu welchen Bedingungen soll eine Person einen Kredit erhalten. Der Zweck ist also auf Grundlage der erhobenen Informationen, eine Vorhersage zu treffen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person den Kredit zurückzahlen wird und über welchen Zeitraum? Und das kann man auf andere Bereiche übertragen. Wie, sieht die Wahrscheinlich Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person Diabetes bekommen wird und so weiter. Das ist also der Aufstieg bereits der Predictive Analytics, also der vorhersagenden Analysen. Wie gesagt, hat sich diese Kreditbewertung entwickelt, aber auch andere Entwicklungen haben stattgefunden, die dann dazu führten, dass die Überwachungsmechanismen zentralisiert werden konnten. Und somit konnte man nun den Unternehmensbereich erweitern auf andere Gesellschaftsgruppen. Und das taten die Kreditvergabeinstitute. In den Mitte der 1980er Jahren kam dann FreeScore, ein statistisches Kreditvergabe Werkzeug auf den Markt. Und dieses ermöglicht es den Banken jetzt speziell Verbraucher anzusprechen, die sich bereits einer Überprüfung unterzogen hatten. Hier ging es also wieder um die Grundlage für eine Entscheidung. Dieses Scoring, diese Bewertung war ein entscheidender Schritt der es ermöglichte, dass Kredite und Schuldenvolumen in den USA so steigen konnten, wie sie gestiegen sind. Heute ist dieser, dieser Kreditbewertungsstandard FICO eine Bewertung, die zwischen 300 bis 900 Punkten liegt. Diese Bewertungsmechanismen wurden also in den 19 80er, 1989 entwickelt, das behauptet zumindest FICO. Das hier ist im Prinzip die Information, die FICO selbst herausgibt, aber die tatsächlichen Algorithmen sind natürlich geheim. Aber so sieht es aus, so stellt es FICO dar. Die, der größte Teil der Bewertung ist die Bezahlhistorie, dann auch die Dauer der Kreditgeschichte, seit wann haben Sie, nehmen Sie Kredite aus, seit wann nutzen Sie eine Kreditkarte, seit 20 Jahren vielleicht. Das ist eine Historie, die Sie damit aufgebaut haben. Wie viel Schulden haben Sie? Wie viel Ihres Kredits haben Sie bereits abgezahlt? Also hier, diese Zahlen ermöglichen es, beispielsweise eine Aussage darüber zu treffen, dass, man, dass Sie beispielsweise ein Kreditkartenlimit von 10.000 Dollar haben, aber Sie sollten dieses Limit natürlich nicht ausnutzen und haben Sie das bereits einmal getan. Und dann natürlich die verschiedenen Kreditarten, die Sie bereits in Anspruch genommen haben. So sieht das also aus. Und dann kennen Sie natürlich hier wahrscheinlich diese Art der Bewertung. In Deutschland gibt es ja die Schufa-Bewertung. Ich weiß nicht sehr viel über Schufa, aber so sieht das hier in Deutschland also aus. Ich habe Ihnen also die unterschiedlichen Teile, Komponenten gezeigt. Aber wenn man dann erstmal eine Kreditbewertung hat, dann gibt es hier also eine Aussage über Ihre Person, die zu einer Entscheidung führt. Und bei der Entscheidung geht es natürlich um eine Dienstleistung, die bereitgestellt wird. In den 2000ern wurde die Bewertung des Kreditrisikos individualisiert und nun auf individuelles Verhalten zurückgeführt. Und das ist wichtig, denn Sie werden vielleicht denken, oh, was soll diese ganze Kreditgeschichte? Kredite, das haben doch nichts mit der digitalen Gesellschaft zu tun. Aber das hat absolut alles und vollkommen mit der digitalen Gesellschaft zu tun. Denn es sagt so viel aus über die Sozialstruktur einer digitalen Gesellschaft. Das hier ist wirklich das originelle, originale Modell, das dahinter steckt. Ein anderer Grund, warum es wichtig ist, ist folgender. In den USA ist es heute so, dass Kreditbewertung, Kreditwürdigkeit, in verschiedenen Wirtschaftsbereichen eine Rolle spielt, wenn man beispielsweise sich bewirbt auf einen Job, wenn man ein Auto kaufen möchte, wenn man eine Wohnung anmieten möchte und so weiter bei Versicherungsprodukten. Die Soziologen sprechen hier davon, dass die Bewertung auch eine auch Auswirkung außerhalb des Finanzsystems hat. Auswirkungen auf die Lebenschancen von Menschen, auf den Arbeitsmarkt, den Versicherungsmarkt, den Wohnungsmarkt und so weiter. Wir haben also hier über vorhersagende Analysen gesprochen, Predictive Analytics und die Zuordnung eines Individuums in eine bestimmte Risikokategorie Vorhersagende Analysen können also nicht nur Vorhersagen verbessern, sondern sie können auch genutzt werden, um Wert zu schöpfen, Wert zu erzeugen, auf Grundlage des Risikoniveaus. Die Frage ist jetzt eine andere. Wenn wir auf Basis der Bewertung einer Person diese einer bestimmten Gruppe oder Klasse zuordnen, welchen Wert können wir dann daraus ziehen? Also das sind zwei unterschiedliche Fragen. Sehen Sie das? Also das eine ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer bestimmten Person etwas Bestimmtes eintritt. Und die zweite Frage ist aber aufbauend auf dieser, auf dieser Aussage, wie viel Nutzen, wie viel Geld können Sie daraus ziehen? Also bei der Inwertsetzung kann man sehr viele Daten zum Verhalten einer Person nutzen. Beispielsweise können Sie eine Bewertung Dazu treffen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand auf einen schlechten Versicherungsplan anspringt. Also das sagt nochmal sehr viel mehr darüber aus, wer eine Person ist, wie eine Person ist. Das finanzielle Verhalten kann hier also mit anderen Verhaltensarten in Bezug gesetzt werden und darüber Aufkunft geben. Es geht hier also um den Wert, um den Gewinn, der aus bestimmten Personen, aus einzelnen Personen gezogen werden kann in Bezug auf die Kreditvergabe. Also die von Ihnen, die sich in, der, in den Wirtschaftswissenschaften auskennen, hier geht es um, um Management-Szenarien. Das bedeutet also, dass Dienstleistungen und Preise sehr unterschiedlich ausfallen werden, sowohl zeitlich als auch örtlich gesehen. Und sie werden auch unterschiedlich ausfallen, nicht nur in verschiedenen Bevölkerungsgruppen, sondern von Person zu Person anders sein. Denn jetzt kann man Systeme entwerfen, die unterschiedliche Geschäftsbedingungen und an unterschiedliche Personen anbieten, aufbauend aus all diesen Bewertungen, die ich genannt habe. Und in in dieser Situation ist es natürlich so, dass je mehr Daten es gibt, die Unternehmen ihre Wahrscheinlichkeitsvorhersage verbessern können und somit auch ihr Ergebnis und ihr Abschneiden verbessern können. Beispielsweise ist es, hat sich gezeigt, dass ihre Likes auf Facebook sehr viel, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit viel über sie vorhersagen können. Das hat sich beispielsweise in den letzten Präsidentschaftswahlen in den USA sehr deutlich gezeigt. Das ist relevant in Bezug auf vieles, was ich vorhin bereits gesagt habe, beispielsweise eine Art von Produkt, die ihnen angeboten wird. Was wir hier sehen, ist also eine Situation, in der Personen die ganze Zeit im Prinzip getestet werden, um ihr Profil zu schärfen, um die Wahrscheinlichkeiten, diese Person vorherzusagen, zu schärfen. Alle Gut Daten sind gute Daten, wenn man sie zusammenbringt aus den verschiedenen Systemen. Auch die Daten, die zunächst nicht relevant erscheinen, Facebook-Likes beispielsweise, die wirken doch erst einmal irrelevant. Wen interessiert es, welche Filme Ihnen gefallen? Aber sagt es vielleicht etwas darüber aus, was für eine Person Sie sind, wie Ihre Familiensituation aussieht, wie Ihr sozialer Hintergrund aussieht? Natürlich ist das, was diesen Daten Wert verleiht, eine mächtige kulturelle Anziehungskraft. Dass die Idee nämlich, dass irgendwo in diesen Daten ein Individuum steckt, das man verstehen kann, dem man folgen kann, das man manipulieren kann, vom Anfang bis zum Ende. Wie? Wie sieht also die Perspektive der Soziologie auf diesen Prozess aus? Das interessiert mich natürlich. Was, womit haben wir es also zu tun? Was für eine Art der Gesellschaft bauen wir auf? Auf was für eine Gesellschaftsform bereiten wir uns vor? Michel Foucault hat einmal gesagt, in Discipline and Punish hat er gesagt, dass die Sichtbarkeit eine Falle ist. Bei der Sexualität sagt er, dass Leute kontrolliert werden von der Tatsache, dass sie ständig gezwungen sind, zu sprechen, alles von sich zu geben. Das war im Kontext der katholischen Beichte, aber das sehen Sie hier auch, also viel von sich Erzählen, viel von sich geben, viel von sich preisgeben, das äh, stellt einen, natürlich äh, äh, liefert einem den Experten aus, dem äh, dem Therapeuten oder dem Priester. Ähm, digitale Systeme ähm, ermuntern uns äh, äh, maximal sichtbar zu sein. Also Kommentare, Posts, das ist etwas, was ich von meinen Teenagern gelernt habe. Und viele von Ihnen kennen das wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Also dem zu widerstehen, ist sehr schwierig. Und die Frage ist, dass es ja manchmal noch nicht immer wünschenswert ist. Denn vielleicht ist es so, dass die Unsichtbarkeit auch eine Falle ist. Diejenigen, die unsichtbar dem System gegenüber sind, sind wenig nützlich für das System oder so, und auch schlimmer. Das, das heißt, es gibt noch eine interessante Arbeit von Tanja Büscher zu Facebook-Feeds, und die sagen, dass diejenigen, die sich nicht bei Facebook beteiligen, ganz schnell an den, auf den Bodensatz der Liste rutschen und unsichtbar werden für andere. Also Wenn man nicht mit seinen Freunden chattet, wenn man keine Likes und keine Posts dort hinterlässt, dann wird man nicht gesehen. Dann ist der Algorithmus so programmiert, dass man selbst unsichtbar wird. Das heißt, zwei Forscher von also eine, eine Forscherin von Princeton hat gesagt, dass sie ihre, hat versucht, ihre, ihre Schwangerschaft aus dem Internet unsichtbar zu machen. Sie hat ihre Schwangerschaft nirgends erwähnt, nicht im Internet, nicht, zu, nicht gegenüber Freunden oder Kollegen. Und dann wollte sie einfach schauen, was passierte. Sie Sie wollte einen Kinderwagen kaufen und sie sagte, wie kann ich einen Kinderwagen kaufen? Und äh, es war ein Kinderwagen, der nicht verfügbar war in einem Laden. Äh also, das heißt, sie hat über, versucht, über Amazon diesen Kinderwagen zu kaufen, aber sie hat äh, versucht, Geschenkgutscheine zu verwenden, um äh, nicht eine Spur zu ihrer Kreditkarte zu legen. Aber es zeigte sich, dass äh, als sie dann als sie dann zu ihrem ähm, äh, Local sie ging also zu ihrem örtlichen Laden kaufte ähm, Geschenkgutscheine wert von 500 Euro. Aber es zeigte sich, dass äh, wenn jemand so etwas macht, dann sieht das schon verdächtig aus. Und ihr Ehemann und äh, sie äh, wurden also gemeldet bei der Polizei. <lacht> jemand hat sie bei der Polizei angezeigt, sozusagen, und es zeigte sich, dass wenn jemand also innerhalb von zwei Tagen, also in unserer Kreditkartenwirtschaft, wenn da jemand Geschenkgutscheine über 500 Euro kauft, dann, wird das dann, dann wirkt das verdächtig und man wird gleich Teil des Lumpenproletariats, also rutscht an, die, an das Ende das untere Ende der Liste. Und sie wurden als, als Kriminelle behandelt. Das heißt, Unsichtbarkeit ist auch eine Falle. Das heißt, diejenigen, die abweichen von dem erwarteten Verhalten, führen dazu, dass die Warn, das Warnsignal angeht. Und schließlich? Die technologische Infrastruktur der digitalen Wirtschaft hat alle möglichen Maßnahmen vorrätig und für Vorkehrungen vorrätig, die irgendwie dafür sorgen, dass wir zeigen, wer wir sind. Die guten Seiten dieser, dieses Verfahrens, dass man seine Identität zeigt, ist natürlich die Authentifizierung, die Überprüfung, die Bestätigung, dass man auch wirklich der ist, der man vorgibt zu sein. Und das ist oft natürlich sehr nützlich für Transaktionen. Und das heißt, man drückt auf seine uber ab und das Taxi kommt und man weiß dann sofort, der Taxifahrer weiß sofort, wer man ist und man weiß, wer der Taxifahrer ist und das ähm, ist natürlich ein sehr reibungsloser Prozess, aber die die sorgenmachende Seite ist sozusagen die Backstage, die, der hintere Teil der Bühne. Und diese Datenalgorithmen werden auch genutzt, um die Wahrheit über uns zu zeigen. Also oft eine Wahrheit, die wir selbst oft nicht kontrollieren. Also der. Die, die, die, die, die, der hintere Teil der Bühne, das ist da, wo man nicht sichtbar ist, wo man sich entspannen kann, im Gegensatz zu dem vorderen Teil der Bühne. Und jetzt hat also diese, haben diese Algorithmen auch Zugang zu diesem hinteren Teil der Bühne, wo man glaubte, dass man nicht gesehen wird. Also Facebook sieht zum Beispiel auch etwas über den Partner, bevor man selbst das über seinen Partner weiß. Also Foucault, ja, ich bin Französin und deswegen gibt es jetzt nach Foucault auch noch Bourdieu. Bourdieu, denke ich, ist sehr nützlich in diesem Bereich. Und wir können die Gesamtheit unserer Interaktion in der digitalen Gesellschaft und Wirtschaft uns ansehen. Das können wir betrachten als eine Art von Kapital. Diese akkumulierte Kapital. Äh, ähm, aber das kohlen wir über Kapital, diese, diese, diese Form der Totalität der Interaktionen mit der digitalen Wirtschaft. Und das heißt, das ist das Ergebnis von allem. Das heißt, wir brauchen einen Begriff, der, das auch, der diesen Status erfasst. Das gibt's, hier gibt es Überlappungen zu den traditionellen Formen, die von Bourdieu definiert worden sind, also zum Beispiel Kapital und Ähnliches. Aber es gibt auch Abweichungen. Und im Prinzip kann das auch eine numerische Form annehmen. Das wird akkumuliert über die lange Geschichte äh, der aufgezeichneten Interaktionen von einer Person, diese Spuren, die sie hat über von Shopping-Webseiten, Kreditbüros, andere finanzielle Interaktionen und natürlich den Inhalt der E-Mails, auch die Chats, auch die sozialen Beziehungen, die man hatte, die das soziale Netz, über das soziale Netzwerk messbar sind und natürlich auch ein Maß des moralen Wertes, den man hat. Also das ist eine Potenzialität sozusagen, eine Möglichkeit. Wir nennen das Uber, Überkapital und es gibt noch einen Begriff für Computer-Nerds hierzu, das heißt das sogenannte Eigenkapital. Eigenkapital ist so ein bisschen so, als wenn jedes System in ihrem Leben etwas macht wie diese Kreditbewertungssysteme. Also auf der finanziellen Seite, da hat man eine Kreditbewertung, auf der, aber dieses Daten des sozialen Netzwerkes können auch für Soziales Bewerten, Bewertung benutzt werden. Und Gesundheitsdaten zum Beispiel können, also wenn man seine Fitness, Fitness misst und so weiter, das sind sozusagen Vektoren, Vektoren in einem Raum, in diesen Tausenden von Dimensionen, die diese Daten haben, Daten, die diese vielen Unternehmen gespeichert haben. Also, wenn man sozusagen, das ist sozusagen wie die Sicht Gottes auf Sie, ähm, auf das ist sozusagen dieses Eigenkapital. Wie das kulturelle Kapital kann Überkapital äh, in drei äh, grundsätzlichen Formen bestehen. Zunächst mal kann es verkörpert sein. Äh, das heißt, es äh, drückt einige dauerhaften Merkmale über einen, über einen Charakter, über die Fitness von einem über die Wahrheit und so weiter. Gleichzeitig wird es auch objektiviert. Das heißt, es wird umgesetzt auch in den die Möglichkeiten die eigenen Möglichkeiten des zugangs zu dienstleistungen und kapital also wenn man als kreditwürdig angesehen wird dann hat man besseren zugang zu kredit zu günstigeren preisen wenn man oder man wird man muss nicht weiter in der warteschlange äh, am Telefon warten, wenn man den Kundendienst anruft oder man kommt schneller ins Flugzeug und so weiter. Das heißt, diese diese Daten, die die werden genutzt und und diese Daten werden auch weitergereicht. Die also bei nicht beschränkt auf den Bereich der Kreditwürdigkeit, sondern es geht weiter zum Wohnungsbereich und so weiter. Und diese Daten zirkulieren also von einem Bereich zum nächsten, auch sogar in ganz weit entlegende Ecken. Zum Beispiel Dating-Websites nutzen zunehmend auch die die Kreditwürdigkeitsbewertung von Personen, also dieses Überkapital ist sozusagen eine Potenzialität. Also die Technologie treibt uns in eine bestimmte Richtung hin zur Schaffung dieser zunehmend äh, gemessenen Qualitäten. Des, des Einzelnen in den verschiedenen Märkten. Es besteht nicht als voll, total kohärentes, institutionalisiertes Ding, aber in China, in China ist das möglich. In, in, in den USA ist das nur im Finanzbereich sehr integriert, aber in China ist das bereits schon eine Realität, diese voll integrierte Datenzusammenführung. Also das ist Uber Kapital in China. 2015 hat die chinesische Regierung acht Datenunternehmen die Lizenz erteilt, Kreditwürdigkeitssysteme zu schaffen. So funktioniert das und wie hier dargestellt, dass es hier von einer Tochter von Alibaba geschaffen worden ist. Da wird eine Bewertung geschaffen, indem man die Kreditgeschichte einer Person bewertet, die Fähigkeit, die Vertragsverpflichtungen zu erfüllen. Und geht äh, einfließen auch die, die, die zwischenmenschlichen Beziehungen. Also wenn deine Bewertung niedriger ist als meine Bewertung, dann hat das eine negative Auswirkung auf meine äh, Bewertung. Das heißt, das ist eine Beziehung, in der ich nicht interessiert sein kann. Und in die Bewertung fließen auch ein die einzelnen Vorlieben und das Verhalten, ob das äh, nützlich oder äh, also dieses Bewertungssystem ist verbunden auch mit Apps von Dritten. Also wenn man zum Beispiel eine hohe Bewertung bei einer App hat, zum Beispiel wenn man ein Auto mieten möchte, dann kriegt man auch Zugang zu bestimmten anderen Dienstleistungen. Oder Und je nach Verhalten von einem mit dieser App, also ob man zum Beispiel ein rotes Licht hat bei der Autovermietung, dann wird das auch wieder reingefüttert in das ursprüngliche Bewertungssystem. Also vom ursprünglichen, von der, die ursprüngliche Bewertung multipliziert sich automatisch durch das ganze Netz von Bewertungssystemen und das, also das multipliziert sich sozusagen durch die ganze digitale Wirtschaft, Also ursprünglich wurde dieses System entwickelt von einer privaten Firma, von Alibaba. Aber vor kurzem hatte der Staatsrat äh, dazu aufgerufen, dass ein, Nation, dass ein landesweites äh, Tracking-System eingeführt werden soll, damit äh, auch die ähm, äh, Regierungsbeamte und äh, Leute in der Wirtschaft beurteilt werden können. Also es gibt eine immer engere Verbindung zwischen dem Priva der Privatsektor und äh, der, dem öffentlichen Sektor. Und äh, wichtig ist, dass das dann äh, dazu hilft, dafür, dabei hilft, im Prinzip alles zu reglementieren. Also die ähm, Visa für die Auslandsreise, ähm, Restaurantreservierungen, ähm, Prämien für Zinsen, vielleicht auch die Schulmöglichkeiten, die den Kindern geboten werden können. Ähm, also je nach Bericht kann, kann das alles von dieser äh, sozialen Bewertung abhängen. Also es gibt eine Art von äh, ähm, Ranking System. Und das ist auch ein Plan hier für Unternehmen. Hier wird detailliert aufgeführt, welche Arten von Daten für diese Unternehmen eingefüttert werden sollen oder könnten und welche Auswirkungen das haben kann auf bestimmte Sachen. Also zum Beispiel Kreditunternehmen können Zugang darauf haben, also auch Zugang zu öffentlichen Aufträgen, Reisebegünstigungen und so weiter. All das kann abhängen von dieser Beurteilung, diesem, diesem Bewertungssystem. Und es wird noch eine Integration geben zwischen der persönlichen Bewertung und dem Unternehmen. Bewertung, also wenn Ihr Unternehmen besteht aus einzelnen Personen, die niedrigere Bewertungen haben, dann wird das auch die Gesamtbewertung des Unternehmens nach unten ziehen. Also Sie sehen, auch diese Daten werden integriert. Das ist der Plan. Warum ist das wichtig? Warum ist das ein Thema? Natürlich haben die Leute Sorgen, über diese Big Brother-Konsequenzen dieser Art, von, dieses, dieses Systems. Aber es hat noch mehr Auswirkungen auf das Thema Ungleichheit und äh, Sozialstruktur. Aufgrund der zunehmenden Effizienz und der Profite ist es jetzt möglich, Einzelpersonen äh, mit Algorithmen in Verbindung zu bringen, die entscheiden, äh, was sie verdienen. Also, das Verhalten der Leute, ihre Gewohnheiten, ihre ähm, Disposition oder so weiter wird jetzt alles reingefüttert in diese Architektur der digitalen Wirtschaft. Eine Qualität, eine Ungleichheit hatte immer eine moralische Komponente und es wurde immer schon unterschieden zwischen den, ähm, zwischen den Würdigen und den nicht würdigen äh, Menschen. Ja? Und äh, so haben immer schon Machtsysteme eine solche Unterscheidung <lacht> zwischen Leuten, die einer Sache würdig sind und denen, die etwas nicht würdig sind, ähm, legitimiert. Aber mit diesem neuen System wird es jetzt äh, äh, wird es schwierig, Ungleichheit politisch in Frage zu stellen. Ähm, diese statt ein gestuftes Ver äh, Abstufung zu haben, also Gruppen wie zum Beispiel Arbeiter oder Manager oder ja, wie Marx sagte, es war ja sein sein Geburtstag, also das Proletariat gegenüber der Bourgeoisie und äh, die, die, die wir haben jetzt, statt, statt dass wir jetzt Gruppen haben, gesellschaftliche Gruppen, die äh, in einer Hierarchie miteinander stehen, haben wir jetzt äh, andere Gruppen, die äh, zusammengeführt werden durch ihr Verhalten, durch aggregierte Daten über ihr Verhalten. Und da wird es sehr schwierig, politisch gegen eine solche Stratifizierung der Gesellschaft vorzugehen. In einem solchen System äh, erscheint es so, dass das Ergebnis legitim ist. In China ist es so, dass Sesame Credit ziemlich akzeptiert ist, weil, wie Xiao King und ich zitiere hier einen ein Artikel der süddeutschen Zeitung Xiao Jiqing, der in einer einer von Shanghai, der dort zuständig ist für die Shanghai-App zuständig ist, hat gesagt, es geht nur darum, das auf den Markt zu bringen und natürlich am Ende hat es auch was mit sozialer Ordnung oder sozialer Struktur zu tun. Also diese Remoralisierung des gesamten Systems stammt aus der Tatsache, dass die Unterschiede der des Ergebnisses sich jetzt nur ergeben aus Unterschieden im Verhalten und nicht aus anderen Unterschieden zwischen wie zum Beispiel kategorischen Unterschieden zwischen Männern und Frauen oder Diskriminierung und so weiter. Nein, jetzt wird es nur auf dich zurückgeführt. Das ist deine Schuld. Ähm und ob äh, und, äh, Einzelpersonen oder Unternehmen, die außen stehen, die ausgeschlossen sind, sind wirklich ausgeschlossen, denn das Prinzip der grundführer Ausgeschlossenheit scheint jetzt ausschließlich in ihnen selbst zu liegen, ihre eigene Schuld zu sein. Und ein Artikel in Wired sagte, am Ende liegt es nur an dir. Also man kann diese... Gesellschaftliche Kraft und Macht dieses Systems sehen. Und das ist natürlich nicht vorbeigegangen an den Entwicklern in China. In, dieser Stadt, in der Stadt Rongshan, also dieses, dieses, dieses, das erste Zitat von, von Wyatt, ist: dieses, in, äh, Rong, in einer Stadt in China, sagt ein Journalist, sagte sagt eine Person, der eine einem Journalisten von der SZ, wir möchten die Leute zivilisieren. Und wir wollen hier nur ein, eine Bilanz der Ehrlichkeit der Bürger von Ronchen äh, erstellen, dass wir wissen, wem hier vertrauen können. Und dann äh, macht es das schwierig, denjenigen, die, die, in die ihren Ruf verloren haben, auch nur einen einzigen Schritt zu machen. Ähm, ob das jetzt ganz fiktional ist oder... Äh, wir wissen nicht, ob das funktionieren wird, ob das rein fiktiv ist oder ob das irgendwie tatsächlich umgesetzt werden wird. Aber dieses hier, ist, diese Anleitung, ist sozusagen. Äh Aber wenn diese, äh, wenn es gibt wenig Grund zu glauben, dass diese Art von Design nicht Teil unserer Zukunft sein wird, so wie auch hier Kreditbewertung ja schon Teil unserer jetzigen, unserer jetzigen Gegenwart sind. Und hier werde ich schließen mit meinem Vortrag. Danke.